Radio 38 Regional. Aktuelles aus Braunschweig und Wolfsburg. Immer um acht nach halb. Ich bin Björn Riewinkel. einen schönen guten Tag. Am Mittag haben 17 mittelständische Unternehmen aus unserer Region einen Vertrag geschlossen, um gemeinschaftlich unter dem Namen i3 Systems Großaufträge annehmen zu können. Durch den Verbund der IT-Unternehmen können gemeinschaftlich Leistungen in den Bereichen Entwicklung, Programmierung, Beratung, Projekt- und Qualitätsmanagement angeboten werden. Das Unternehmen umfasst damit knapp 1.600 Mitarbeiter mit einem Jahresumsatz von über 130 Millionen Euro. Christian Krentel, Sprecher von i3 Systems, sieht in dem Zusammenschluss einen großen Vorteil für unsere Region. Insgesamt hat es den Vorteil, dass wir hier mit der Entscheidungskompetenz vorne bleiben, dass wir hier unsere eigene Region selbst gestalten, dass wir hier die Kooperation mit den wissenschaftlichen Einrichtungen pflegen können, dass wir hier das Leben gestalten können, dass wir auch das CSR äh, hier normal weiterentwickeln können. Also unsere Menschen leben und wohnen in dieser Region, sie lieben diese Region und sie möchten hier ihre Arbeitsplätze haben und sie möchten hier auch ihr Leben weiter gestalten können.